Musik Es Hier, Ist, ist voll! Let the fun begin! Wow. Kabo. <laughs> natürlich, sehr schön Am Echalot zwei gute Anzeige am Grund. Rosensela, ist also war der gute Dorf, mal probieren. Mein Köder geht runter. Er ist jetzt am Grund. Oh. Ja. Komm mal. Ich <lacht> Geil, Ding o <laughs> wilowym fabuł Uhuhu. Uhuhu, uhuhu. Geil! Mann, ne? hier! Ja! Noch eins! Boah! wir hier höher, und! gleich Das ist doch <lacht> Thanks.